So, jetzt setze ich mal vernünftig hin, Klaus. Das kann ich nicht. Das muss ich ja muss auch ein bisschen so in die Kamera hinein. Ja, das mache ich doch. Hallo, hello again. Ja, da sind wir wieder. Sind wir wieder. Und wir sprechen über... Frühlingsgefühle. Ja, jetzt fällt dir alles auseinander. Die schöne Deko. Ja. Ja, also kommt da mal nicht zu nah ran. Also, also Dominik <lacht> hat ja auch ein frühlingsgefühl. Ich hätte <lacht> zumindest auch ein frühlingsfarbiges Hemd gehabt. Genau, ganz cool. Nicht wahr? So, und wie äußern sich jetzt Frühlingsgefühle? Frühlingsgefühle ja, äußern Beispiel. sich, dass man sich äh, möglichst äh, ja, vermehren möchte. Vermehren! <lacht> <Ja>, <lacht> ja. In welcher Form darf man sich das vorstellen? Ja, weiß ich auch nicht. Ich habe nur davon gehört, dass das so ja, ist. Ja, in der Tierwelt. Ich habe das noch nie gemacht. <lacht> das ist sehr weit verbreitet. Ja. Die Vögel bauen ihre Nester. Ja, heute war sogar dreier gangbang bei uns am Carport mit Vögeln. Was sind das für Vögel? Ja, so ja. schwarze. oder ne? So. Ja. <lacht> drei? Ja, drei. Da waren erst zwei so im Gebüsch und dann ist von oben von, von der Garage ist dann noch einer gekommen. Und, und die haben da, äh, ah, die haben nur so ein bisschen gekuschelt. Die schwebt, die Siehst nicht Siehst du, so also ähnlich gibt es auch bei den Herren, ja. äh, dass die jetzt auch wieder verstärkt ausschwärmen. <lacht> <lacht> also in die Natur umherstreifen, auf der, in der ja. Suche nach etwas äh, äh, brauchbarem, deckbarem, Deckbar. <lacht> Ja, also. Das zum einen natürlich, klar, weil es jetzt draußen Winter ist, dann geht man ja gerne raus. Natürlich ist der Frühling auch die Zeit des Verliebens. Genau. Also, wer es noch nicht ist, kann es jetzt gerne werden. Ja. Ist schon schön, ne? man ist dann halt einfach. Anders eingestimmt. Ne? Und, und wenn es wieder so ein Wetter wie heute ist, denkt man gleich wieder, es ist Herbst und der Sommer ist gerade vorbei. Ja. Und äh, ja, Donnerstag in zwei Tagen wird es dann wieder richtig warm. Und, und dann, dann ist nämlich auch Frühlingsbeginn. Dann geht es wieder los. Dann ist genau Frühlingsbeginn an dem Donnerstag. man, was da los ist. Mhm. Ja, dann äh, dreht nicht also durch, das Vater wird ein Kabriolet durch die Stadt. Ja, dann machen die ja eh schon die ganze Zeit. So, und trennen auch schon in den großen Hosen rum. Ja, ah, das, <lacht> das ist das etwas früh. Aber natürlich, wenn man frisch verliebt ist, äh, dann ist natürlich der Frühling noch mal schöner. Ist klar, genau. man kann sich dann so seine Gefühle hingeben, aber wenn, wenn man es nicht ist, ja, da sollte man trotzdem rausgehen und positiv auch, sein. Genau, der, der lange Winter ist vorbei und äh, versuchen, ähm, das hinter sich zu lassen und ähm, die erwachende Natur zu genießen, die Energie, die die Sonne abgibt, nutzen. Oh, das ist auch ja. hübsch gesagt. Hm. Ja, also nicht immer nur ins im Solarium rennen, das ist sowieso ungesund, genau. sondern eben einfach mal raus ja, also ja. Das ist was Gutes. Man kann natürlich auch Wellness machen, oder schwimmen gehen. Wellness ja. ist aber wieder nicht so ein Frühlingsding, oder? Das ist ja wieder so, das macht man ja drinnen irgendwo bei einem Schwimmbad oder sonst ja. ja Man ja. macht ja kein Wellness unter freiem Himmel eigentlich. Dafür ist es noch zu kühl. Ja. ja, aber man kann zum Beispiel, um wieder um in Form zu kommen, <lacht> laufen, oder noch ein paar, Pfunde, ah, dann ein paar Pfunde loswerden möchten. Es ist ja immer noch Fastenzeit, dann kann man das ja auch verbinden. No. also ein bisschen bewusster essen und kein Alkohol zum Beispiel und rauchen tun sowieso nicht nee. und dann eben Sport treiben und dann ist man nochmal fitter und Genau. fitter und bereiter ja so also von daher ähm, kann man da so einiges machen ja oder auch natürlich verreisen das Thema hatten wir ja schon behandelt oder man kann Blumen auf dem Balkon wieder aussehen. Oder oder, oder die gekauften so Ja. Und ja, man kann auch Frühjahrsputz machen, alles frisch machen, neu machen. Und Frühjahrsputz ist auch gerne gesehen. Ja. Fensterputzen zum Beispiel. Fenster ich. Hasse nicht. es. Ja, ich putze die und dann sehen die am nächsten Tag wieder gerade genauso aus. Vorher ja, erst gleich wieder. Ne? Ja, das war früher auch im Auge der Fall. Also ähm, aber trotzdem muss es natürlich mal achten also zu sein, man möchte ja nicht den richtigen Durchblick haben. Genau. So. Also genau, Brüdersputz ist auch ein hübsches Thema. Ja. Und dann einfach mal mit mit offenen Augen durch die Gegend laufen. Mhm. Und mal wieder eine Spülung machen. Bitte was? <lacht> <lacht> Wozu denn? Wo soll denn die Dinge gut sein? <lacht> ähm. Bevor man an den See geht. Ach, da man das eine Spülung. Ja. <lacht> das wusste ich jetzt gar nicht. Naja, <lacht> ja, ja den Füßen natürlich. Ja, ja, klar. Man hat ja auch was zu laufen, nicht? Ja. <lacht> ja sehr schön. Ja, ja, ist immer gut, glaube ich, nicht? Genau. Also ja, ja. So und äh, äh, überhaupt äh, innere und äußere Reinigung des. Innere und äußere Reinigung. Bisschen mal die Haare färben oder so. Naja, färben muss nicht unbedingt sein. Ach nee. Nein. <lacht> aber ähm, einfach ein bisschen äh, vielleicht mal eine andere Frisur. Ja, Dauerwelle. Ja, von jetzt auch das. Äh, also, oder einfach ein bisschen kürzer. Früher kann man das Haar wieder kürzer tragen, ja. weil es ja wärmer ist. Du hast jetzt länger, aber ja. aktuell warum auch immer hat es einfach schön aussieht. Findest du? Ja. ja. <lacht> du trägst die Haare mit Wetter an. Ja. Ja. <lacht> so. Also, das ist jedem freigestellt, nicht? Genau, wer äh, das gerne hätte. Ja, wie viel Zeit haben wir noch? Jetzt ist es gleich wieder vorbei. Gleich wieder vorbei. In wenigen Minuten. Und damit beenden wir das Thema Frühling. Ach schon? Ja. Aber haben wir es vergessen? Nein. So Thema Frühling? Nein. Also ich finde es am schönsten, man liegt auf einer zartgrünen Frühlingswiese mit Gänseblümchen. Aber auf einer Decke? Ja, schon auf einer Decke. Ist doch vielleicht noch ein bisschen zu frisch. Und guckt einfach mal in den blauen Frühlingshimmel. Genau. Und macht einfach nur gar nichts. Und ich finde es am schönsten, wenn da auch ein paar Wolken sind. Wenn es ganz, ganz blau ist, finde ich voll langweilig. Wenn man da reinguckt, rein? stimmt. Ich kann sogar in mancherlei Wolken was erkennen. Ja, ich kann ich aber vieles erkennen. Tierkopf oder das irgendwas. Mhm. Ich habe da eine Regenfantasie. So, bevor es doppelt <lacht> Noch mehr Haare verliert. Noch mehr Haare <lacht> verliert, äh, verlieren wir hier keine weiteren Worte mehr. Genau, und beenden das Thema Frühlingsgefühle und Frühlingsreisen und ja. whatever. Und wünschen äh, einen schönen Frühling. Genau. Macht das Beste draus. Tschüss. Tschüss.